Ja, guten Tag, alles zusammen. Hier bin ich und hier bin ich wieder weg. Äh, ich bin jetzt gerade auf der Baustelle bei uns, äh, Schmiedestraße 7 in Larzenrethen, und überwache den Fortschritt unseres Baus und möchte euch dann gerne auch informieren, was wir aktuell machen. Ähm, also, äh, ihr hört es ja der Bagger arbeitet und ähm, unser äh, Tiefbauer haben begonnen ähm, ihre Arbeiten zu verrichten. Wir haben in der Zwischenzeit auch eine Bauzaunwerbung hier äh, dran gemacht, was wir an Qualität und Eigenschaften hier verbauen und eine Visualisierung wie unser Haus und Wohnungen dann Helm stehen. Äh, Ich gehe mal so mal vorsichtig hier auf unser Gelände, äh, um euch zu informieren. Hier wurde mal äh, mit dem Rüttler äh, gerade gemacht, damit die Baufahrzeuge nicht sich in den äh, Boden versinken. Hier hat man noch etwas befestigter Boden noch mal reingebracht, äh, damit es hier etwas stabiler ist, weil äh, diese Maschine wiegt ihn einige Tonnen. Ähm, äh, Kellnerbau aus Latzen. Äh, macht ja bei uns erweiterter Rohbau und deren äh, Subunternehmer Tesma und Sohn äh, ist äh, eben äh, von ihm beauftragt unsere äh, Tiefbauarbeiten hier vorzunehmen ähm, und Firma Fleck äh, macht äh, mit den Hölzern, was was äh, ihr hier seht, äh, quasi die Berliner Verbau, also die Absicherung des Weges. Ich zeige euch das dann mal gleich, eine Sekunde, ich gehe da mal ein bisschen näher ran. Der Weg zu den Nachbarn muss ja abgesichert werden. Und damit die eben ohne Gefahr mit ihren Fahrzeugen nach hinten fahren können und auch den Fußgänger sozusagen, dass es zu Fuß auch hingehen können. Oder dieser Weg eben durch diese Methode, wie Sie hier so sehen, ganz tief ran gerammt. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und mit dem hier zwölf Stück in den Boden gerammt. Und dazwischen kommen eben diese Holzteile, was ihr so hier seht und da wird der Weg einfach abgesichert. Das heißt, der Baggerfahrer wird hier alles in diesem Bereich komplett äh, freilegen für unseren Kellerbau. Äh, wir bauen äh, ja mit Kellern für Sie hier in Laatzenrieden äh, unser Projekt Wohnen am Park. Äh, diese Markierung, was Sie hier so sehen, äh, ist quasi die Kante unseres Hauses, unseres Baukörpers. Äh, und äh, ja, Innenwand, Außenwand kann man hier markiert sehen, das ist die Vorabmarkierung und äh, es geht dann nach hinten, ich kann ja da mal rüberlaufen ähm, und äh, der Erdbauer wird es dementsprechend dann letztendlich auch äh, berücksichtigen. Äh, und das wird dann immer tiefer gegraben und das wird jetzt gerade abgesprochen und genau gemessen, wie tief er dann letztendlich hier gräbt. Äh, jawohl. Ja, das sind so gewaltige Maschinen. Das macht bestimmt Spaß, solche Maschinen zu bedienen. Vielleicht lässt er mich auch mal ran. Nein, nein, das ist so gefährlich, sonst falle ich da mal in die Grube oder so. Es gibt ja solche Horrorvideos, was man so sieht. Äh, zumindest geht es hier um Berliner Verbau. Das ist die Straße, die dann nach hinten führt zu den Nachbarn. Es gibt zwei Nachbarn, einmal dieser Nachbarn, zwei Familienhaus und einmal äh, die äh, Nachbarn ganz hinten, äh, was ihr so seht, ähm, äh, sozusagen. Und dieser Weg muss deswegen abgesichert werden. Und diese Baum wollen wir auch nach Möglichkeit erhalten. Mal sehen, wie wir das dann hinkriegen, wie wir dann in die Außengestaltung das mit einbauen. Ähm, so, jetzt, äh, jetzt schauen wir mal zu noch ein bisschen. Ähm, dann kann ich euch noch mal über das Projekt einiges zu sagen. Ähm, ja, ähm, wie ihr wisst, äh, gehört eben zum Bauprojekt auch sehr viele Planer. Ähm, und äh, wenn es jetzt gut läuft, sind die Erdbauer heute und morgen fertig ähm, und dann wird es äh, wahrscheinlich, äh, äh, ja Firma Fleck wird kommen und diese Berliner Verbau mit den Hölzerhörnern morgen schaffen. Wenn sie es dann nicht hinkriegen, dann wird es eben Montag fertig. Also es dauert immer etwas länger, als man wirklich einplant. Jetzt geht es wieder los. Ich, äh, ich will euch das mal ein bisschen noch zeigen, was hier so gerade passiert äh, und das wurde mit der dann genau gemacht und ihr seht hier äh, kann man ja mal sehen, wie tief man es ja nicht baggern muss und je tiefer man geht, desto äh, andere Farben entstehen und kommen zum Vorschein äh, mit dem Baggerschaufel. Er muss jetzt ein bisschen äh, wahrscheinlich Erde umschiffen. Äh, ähm, und äh, ja, Montag äh, wird es dann so sein, dass ähm, der, der, äh, unsere Baugrube komplett ausgegraben ist äh, und frei liegt. Und dann äh, werden, äh, wird nochmal der Vermesser kommen äh, und genau, äh, also Zentimeter genau bestimmen wo unser Baukörper wirklich hinkommt, damit wir äh, die ganzen äh, Fundamentarbeiten, Planung und äh, Keller, äh, Entwässerung und so weiter und so fort einplanen können, äh, dass, äh, dass wir das nicht zusätzlich nochmal abpumpen müssen, das würde nochmal zusätzliche Aufwand und Kosten produzieren. Man will ja möglichst günstig produzieren, damit man am Ende dann auch entsprechende Spielräume in der preislichen Gestaltung äh, bekommt äh, im Verkauf. Ne? Wir wollen auch nicht überteuerte Immobilien herstellen, äh, deswegen versucht man da einfach möglichst äh, eben viel zu sparen. So, ne? äh, das fängt jetzt an auf die andere Seite umzuschaufeln. Es ja, ist schon eine, eine Kunst, solche Maschinen zu steuern. Ja, so viel dazu. Mal schauen, ob ich das morgen noch schaffe, hier vorbeizukommen, damit wir die Entwicklung sehen können. Hier würde ich einfach die Live-Schaltung beenden, das Video beenden und würde sagen, wer sich für das Projekt interessiert und hier eine der sieben tollen Eigentumswohnungen erwerben möchte, möge sich melden oder auf unserer Internetseite gehen. Da, ist, da sind die Wohnungen genau beschrieben, auch Preise sehen Sie da. Und heute hatten wir einen Termin bei unserem Architekten, haben ein paar Punkte besprochen unter anderem energetische äh, Konzept, ähm, damit Sie später auch äh, in den Genuss der KfW-Förderung kommen, ähm, müssen Sie auch von uns entsprechende Nachweise bekommen. Äh, wir bauen nämlich KfW 55, ja sehr energiesparsame Bauweise. Äh, das kostet uns einige mehr äh, Aufwand und Materialien. Dafür kriegen Sie eine top-energiewerte äh, äh, wohnungen hier und ähm, das muss dann Energieberater begleiten und die Förderungsnachweise sozusagen erbringen äh, und äh, der Fahrer guckt schon so böse, will mich wahrscheinlich hier wegscheuchen, dann gehe ich lieber weg äh, das ist schon cool hier ja Der also nächste Architektentermin ist für Mittwoch geplant. Da kommt der Energieberater und äh, er muss halt die Bau äh, auch begleiten. Äh, jetzt kommt hier ein, äh, ja, ein äh, Baufahrzeug. Wahrscheinlich wird er hier äh, reinkommen wollen, äh, um einfach diese überflüssige Erde abzutragen. Äh, das wird hier koordiniert untereinander. Das sind auch Firmen aus, äh, aus der Umgebung, aus unserem Einzugsgebiet, hier Hildesheim, Hannover. Ähm, da versucht man einfach ähm, gemeinsame Projekte zu machen, um ähm, örtliche äh, Firmen zu stärken. Ähm, jawohl, dann würde ich sagen bis morgen bzw. bis nächste Woche. Ich werde hier nochmal kommen und Ihnen berichten, was wir so alles verrichten. Für Sie, bei unserem tollen Projekt, mit diesem Bild möchte ich mich verabschieden. Auf Wiedersehen.